Gedicht in alter Handschrift, einfach vorgelesen, von Friedrich Rückert, 1832, Lange Fäden. Vite summa previs, spesnos vetat, in coare longas, Horat. Frei übersetzt von Horat. Des Lebens ganze Kürze verbietet Erhoffendes zu lang anfangen. Vor dem Weiler an der Kirchhofmauer lässt der Seiler sich es werden sauer. Rückwärtsgehend von der Kirchhofmauer geht er drehend, ohne Furcht und Schauer. Rückwärts blickend auf die Kirchhofmauer geht er wirkend Stricke fester Dauer. Ein Vernichter scheint er mir dessen, was ein Dichter sprach, so wohl gemessen, dass die bange Sicht der Lebenskürzen, wäret lange, Hoffnungen zu schürzen.